An der East Coast. Kann ich klippen, LOL, da steht ein Fehler ist aufgetreten. Nee, das wäre jetzt so geil. For real. Aber danke fürs Versuchen, ey. Danke, danke, danke. Ey. Wirklich jetzt.